Wenn die den ganzen Tag kiffen, dann werden die blöd. Das steht dann auch in den Zeitungen. Kiffen macht blöd. Klar macht Kiffen blöd. Wenn ich den ganzen Tag Pornos schaue, ja, werde ich auch blöd. Wenn ich den ganzen Tag Schokolade esse, werde ich dick. Die Dosis macht das Gift. Also müssen wir es beurteilen, müssen wir das so sehen, sie werden auch kiffen. Aber sie werden vielleicht einen vernünftigen Umgang suchen. Und sie werden vielleicht dazu gebracht werden können, dass sie irgendwann sagen, unsere Alten saufen, Unsere Alten kiffen, aber wir haben das nicht nötig. Wir wollen unseren Kopf wenigstens noch bis 18 oder 19 schützen. Wir kiffen vielleicht mal gelegentlich. Und das muss man ihnen beibringen. Man muss ihnen einen vernünftigen Umgang mit jeglicher Droge äh, bereiten.